Herzlich willkommen hier im Kreativ Valley zu einer neuen Folge von Unboxing, der Show, wo man auspackt. Heute haben wir was bekommen und das wollen wir euch mal jetzt zeigen. ist mehr was für die Girlies. Das rosa Papier, genau das war's. Genau das ist es. Sieht das gut aus? Ja, es sieht gut aus. Nein, es geht nämlich darum julias melody box das braucht der mann von welt deswegen habe ich mir das bestellt <lacht> nein so zeigt doch mal den karton so mal einmal ringsrum. da sieht man auch schon mal was drin ist was hat das ganze gekostet 10 10 euro hat das ganze gekostet ist heute angekommen Wunderbar. Schöne Box, in lila gehalten. So, und dann machen wir mal auf. Okay. Und wir haben da drin Tattoos. Eine Autogrammkarte von der Julia, die ich nicht kenne, aber meine Tochter kennt sie Und dann haben wir Lipgloss. Mann, ich kenne Lipgloss. Ich glaube es ja gar nicht. Dann haben wir ein... Ähm, also ich würde sagen, das ist ein Edding, aber meine Tochter sagt, das sind äh, hier so... Ähm, Mascara. Ja, genau, Mascara. Dann haben wir noch... <lacht> etwas, was nicht rausgeht. Äh, Fixing Puder. Puder, okay. Mit einem schönen M. Melody Box, ja, ja, wunderschön. Puder. Und ein was ist das? Ein Armband? Ja, ich würde sagen Armband. Okay, damit man auch immer weiß, okay, der war so dämlich, hat das gekauft. Nein, natürlich, der hat das gekauft. Und dann haben wir hier ein Nagellack in graublau. So ein grau graues Grau. Was ist denn das da oben? Eine CD? Nein, das ist keine CD sondern tadadada, ein Spiegel und ein Tuschkasten. Kein Tuschkasten, sowas ähnliches. Schminke. So, was haben wir da für Farben? Hellblau, Gelb, ja, wunderbar. Hier haben wir alle ganz tolle Farben. Hier Gold ist da auch, oder? Ist das Gold? Sieht golden aus. Okay, sehr schön. Für die junge Dame von Welt. Und das ist Ganze ist designt oder verkauft oder erstellt von der jungen Dame Julia. Ne? Julia, hieß die Julia? Julia Beautix. Julia Beautix, okay. Siehste, sowas. Und was sagst du dazu, Maria? finde sie sehr schön. Sehr schön. Also, unsere Styling-Spezialistin sagt, es ist sehr schön. Und der Preis ist in Ordnung, es ist schön verpackt. Ja, die Melody-Box von der Julia Gut, das war's wieder von Unboxing hier im Creative Valley. Viel Spaß und habt noch eine schöne Zeit. Tschüss.